Spätestens seit Schüler freitags für die Zukunft auf die Straße gehen und die Klimakrise Wahlen mitentscheidet, wissen wir, dieses Thema ist relevant. Die Gruppe aus Die Linke und der Piratenpartei im Rat der Landeshauptstadt will, dass der Rat den Klimanotstand erklärt. Bei mir im Studio ist dazu jetzt Bruno Adam Wolf, politischer Geschäftsführer der Piratenpartei Niedersachsen. Hallo Herr Wolf. Guten Tag. Sie wollen im Rat und auch in der Region den Klimanotstand ausrufen lassen. Was soll damit genau gemeint sein? Der Klimanotstand ist erstmal ein ziemlich großer Begriff. Wir haben das Problem, dass wir seit vielen Jahren die Klimaziele, auch die von der EU gesetzten Klimaziele in der Stadt nicht erreichen. Bei allen Aktivitäten, die die Stadt vorgenommen hat, sind wir meilenweit davon entfernt. Klimaschutz ist eine Querschnittsaufgabe, das heißt, er betrifft alle Bereiche unseres alltäglichen Lebens in der Stadt. Und ich denke, wir haben viel zu wenig gemacht in den letzten Jahren und das, was gemacht wurde, das war halbherzig. Und es wird Zeit, dass wir alle Beschlüsse, die wir fassen in der Landeshauptstadt, ähm, zusätzlich zu anderen wirtschaftlichen Aspekten vorrangig äh, aus ökologischen äh, Gesichtspunkten betrachten und auch dementsprechend Beschlüsse fassen, äh, dass der ökologische Aspekt vorher kommt und der ökonomische und alle anderen Aspekte dann zweitrangig werden. Nur dann werden wir die Klimaziele erreichen in den nächsten Jahren. Die anderen Parteien ähm, sagen aber ja auch, dass sie diese Klimaziele ganz klar auf dem Zettel haben und umsetzen oder umsetzen wollen zumindest. Inwiefern unterscheidet sich denn da Ihr Vorschlag oder Ihr Vorhaben? Die anderen Parteien und Fraktionen im Rat der Landeshauptstadt wie auch in, in der Region äh, haben, haben diese, diese, diese Aufgabe oder diesen, diesen Gesichtspunkt seit vielen Jahren auf dem Schirm. Wie wir sehen, werden die ökologischen Verhältnisse in der Stadt schlechter seit vielen Jahren. Das heißt, man kann viel reden, man kann viele Beschlüsse fassen, aber nichts davon hat gegriffen. Es wird Zeit, dass wir ökologische Belange vor ökonomische stellen, weil da genau das Problem ist, das wir gehabt haben. Ich habe es gerade schon angesprochen, Schülerinnen und Schüler gehen freitags auf die Straße und demonstrieren. Fridays for Future heißt das Ganze. Sie solidarisieren sich mit diesen Schülerinnen und Schülern. Warum? Also erstmal, ich habe selber Kinder. Jugendliche, die da auch teilnehmen an Fridays for Future. Ich bin Mitglied der Gruppe Parents for Future auch. Und ich denke, es ist ganz einfach. Diese Erde, diese Stadt, äh, haben wir von unseren Kindern nur geborgt. Das ist ein uralter Spruch. Und wir hinterlassen ihn den Kindern. Ich bin Mitte 50 und äh, ich denke, zu meinen Lebzeiten wird nicht alles zusammenbrechen. Hoffe ich zumindest. Aber was wir unseren Kindern und unseren Enkeln hinterlassen, ist das Relevante für mich. Dafür arbeite ich und dafür bin ich gewählt und dafür versuche ich auch alles zu tun. Und dementsprechend finde ich, dass die Kinder einfach genug haben von, von Reden, genug von Beschlüssen, von Blabla, Bla, durchaus nachvollziehbar. Und ich glaube, dass es wirklich Zeit ist, dass wir uns von unseren Kids in den Hintern treten lassen und tatsächlich wirkliche Aktivitäten starten. Und nicht nur alle die Beschlüsse fassen, die halt vielleicht ökonomisch tragbar sind, aber letztendlich nichts ändern. Sie sprechen es an, die jungen Leute haben genug davon, dass man nur redet. Wie können denn diese Aktivitäten, wie Sie sagen, im Konkreten aussehen? Es gibt sehr viele Möglichkeiten. Also wir haben als einen Lösungsvorschlag den fahrscheinlosen Nahverkehr. Das ist eine Möglichkeit, wie man ganz, ganz schnell sehr viel mehr Leute aus den Autos in öffentliche Verkehrsmittel kriegt. Das heißt, man steigt ein, man steigt aus, man braucht keinen Fahrschein mehr, das Ganze finanziert, entweder Umlagen finanziert oder steuerfinanziert, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wenn man die Folgekosten rechnet, die so eine Umstellung bedeutet oder die, die, die, die positiven Folgekosten, äh, haben wir auf lange Zeit einen ökologischen Nutzen, der den ökonomischen Negativnutzen bei weitem überwiegt. Das wäre eine Maßnahme. Dann, äh, auch wenn ich mich damit immer unbeliebt mache, überall, ich denke, eine gesperrte Innenstadt, eine komplett gesperrte Innenstadt für Verbrennermotoren, ist auch ein Gebot der Stunde. Das kann man innerhalb von ein, zwei Jahren einführen, dass also in, in dem Bereich äh, der alten Innenstadt halt nur noch Elektrofahrzeuge äh, bzw. Fahrräder erlaubt sind. Das ist Erstmal klingt das ziemlich gemein und überheblich, aber wie man sieht, äh, sind auch die, die Unternehmer, beziehungsweise die Geschäftsleute in der Stadt durchaus in der Lage, sich umzustellen auf Elektromobilität. Man kann Finanzierungen anbieten, Hilfen, Subventionen, ähm, die Post hat es vorgemacht. Die haben ihre eigenen Elektrofahrzeuge entwickelt seit vielen Jahren, ähm, Transportunternehmen und andere, die machen das ja schon ganz lange. Wir müssen über den Tellerrand gucken, woanders in Europa ist sowas längst Standard, in Norwegen zum Beispiel oder auch in Spanien in einigen Städten. Ähm, Dinge, die sehr einfach jetzt zu realisieren sind und einen ganz, ganz großen Nutzen haben. Bruno Adam Wolf, vielen Dank.